Ich sehe das bei vielen Unternehmen, die regen sich ganz wahnsinnig auf, warum Tesla viel mehr wert ist als BMW oder so, das wird immer zu diskutiert. Und dann sage ich, Leute, das muss man doch erklären können. Die, man kann doch nicht sagen, alle amerikanischen Investoren sind blöde. Warum ist Amazon hunderte Milliarden wert also, oder, oder Apple mehr als der ganze DAX fast oder so? Oder sagen wir mal, Apple und Google, glaube ich, sind mehr als der ganze DAX. Wert. Wie kann das sein? Und so weiter. Wenn man das nicht erklären kann, muss man doch irgendwie einen Denkfehler haben. Oder die Investoren sind alle blöde, dass sie 400 Milliarden irgendwo reinpumpen. Und der Grund ist einfach, dass, dass die da sehr viele Hoffnungswerte noch drin sind, die werden langsam realisiert. Und der Deutsche ist eigentlich nicht, also in Deutschland sind sie eigentlich immer nur auf dem Gewinn drauf. Also sie gucken, wie viel der Gewinn der Firma ist und bewerten das innerlich danach. Aber wir haben Schwierigkeiten, hier eine Idee zu bewerten. Wenn es eine große Idee ist, die hieß auch was wert. Also das ist sozusagen ein Check auf die Zukunft. Und das muss man irgendwie einschätzen können. Und die Spekulanten machen da irgendwas darüber. Ja, und das ist sehr variabel, ob die Idee gut ist oder nicht. Das wird mal hochgeschrieben, mal runter. Also wenn jetzt einfach ein Tesla-Auto jemand totfährt, der sich sogar falsch benommen hat, dann, dann sinkt natürlich der Aktienkurs an dem Tag. Äh, sagen wir 10 Prozent und dann sind ein paar Milliarden weg. Und das fürchtet man, also man möchte irgendwie alles ganz gleichmäßig haben und nicht in diese volatilen oder schwankungshohen äh, äh, Gebiete rein. Eine Firma von einer Milliarden Börsenwert ist nicht so besonders groß. Also die, äh, Das ist auch sehr schwer zu bewerten, wie viel so eine Firma wert ist. Also im Grunde schätzt der, der, der, der, der Investor eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit, dass es was wird. Wenn es was wird, wird es Big Business und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es nichts. So, so ist so ist die Lage. Die Firmen selbst haben jetzt kaum Umsätze, da steht dann drin, sie haben irgendwelche Einnahmen aus Forschungskooperationen, das wird so in der Gegend von 20, 30 Millionen liegen. Eine Milliarde ist da nicht viel wert, weil man das ja vorher schätzt. Das sind also Firmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, da ist, da, das ist, da ist einfach die Idee schon da und die haben die Fähigkeit sozusagen das in den Markt und unter Umständen umzusetzen. Und wenn das was wird, ist eine Firma dann locker so was wie 10, 20 Milliarden wert und da, das ist so eine Art Wetten darauf, dass das was wird. Das ist nicht sicher, dass das was wird, erstens. Zweitens gibt es mehrere Firmen, und da kann eine irgendwie in den Kosten 50 Prozent billiger liegen, weil irgendwie erwarteten Kosten von 200.000 oder 100.000 macht das einen Unterschied, wenn das eine ein bisschen besser kann. Dann, wie gesagt, gibt es schon wieder neue CAS 13D-Technologien von, von neuen, dann kommen dann neue Dinge und, und da, da sind sehr viele Risiken drin. Aber eine Milliarde Börsenbewertung ist in Amerika nicht viel. In Deutschland findet man das schon relativ viel, weil so unsere DAX-Firmen, die, rela die relativ klein sind im internationalen Ver Vergleich, äh, weil die dann so Bewertungen von 30, 40 Milliarden haben, ja, so ein normaler DAX-Konzern. Lufthansa hat, glaube ich, 15 oder so. Und dann denkt man, wow, die sind schon eine Milliarde wert. Das ist gar nicht so viel. Das, die Idee wird einfach sehr, sehr hoch gehandelt. Ich erlebe jetzt bei den deutschen Firmen oft, dass sie so voller Neid draufschauen. Sie sagen, wir können das nicht machen so schnell, weil wir das Geld nicht haben. Das kriegen wir nicht von der Bank. Das Problem ist, dass der Deutsche... 100 Privatbesitzer eigentlich nicht irgendwie die Herrschaft abgeben will. Er könnte sagen, ich, äh, ich möchte für 20 meiner Firma eine Milliarde und dann geht man rein in Batterie oder sowas. Das tun sie nicht. Also ich, ich, ich sehe das besonders so bei großen Firmen, die im Privatbesitz sind. Sie sagen, sie wollen die Kontrolle nicht abgeben. Die möchten dann lieber einen Bankkredit haben. Und da sagt die Bank, das ist ein bisschen risky oder so. Ja, und die Firma wollen sie auch nicht abgeben. Und da ist so eine deutsche Mentalität, die sagen lieber, ich möchte Herr im Haus sein und lieber 100 von meiner kleinen Firma sein. Und dann kann das sein, dass wenn, wenn der Markt sich sehr wandelt zu, zu irgendwas anderem, dann, dann sind sie gar nicht fähig, darauf re zu reagieren. Weil man, wenn reagieren würde, bedeuten, dass ich plötzlich sehr viel Kapital frei mache und dann mit, mit echter Energie in eine andere Richtung gehe. Und äh, diese, diese Kapital... Äh, Problematik äh, muss irgendwie durchbrochen werden, da müssen sie irgendwie vielleicht einen anderen Mindset haben. Ich habe ja auch, weil sie mich da mit so kleinen Firmen beschäftigt, man muss dann, man, man kann nicht gleich sagen, alle Leute sollen mal eine Milliarde einzahlen, dann reicht es für zehn Jahre, das ist keine gute Idee. Weil äh, es ist so, dass der, der die Idee hat, versucht, mit möglichst wenig Geld viel aus der Idee rauszumachen und dann kann er die Aktien teurer verkaufen. Ja, also wenn ich, wenn ich schon relativ viel von der Idee verwirklicht habe, dann kann ich sagen, die ja, Aktien kosten 100 Dollar. Und dann lebe ich so bis kurz vorm Tod ja, und versuche die Idee in der Zeit ganz schnell hoch zu peppeln und dann zahlt der nächste 200 Dollar und 300 Dollar. Und dann kriege ich eigentlich das Geld besser. Also praktisch, es geht eigentlich um die Firmenbewertung die ganze Zeit. Das heißt, ich möchte viel Geld reinkriegen, um die Verluste am Anfang zu decken, aber ich muss die Idee schnell hochfahren, damit ich nicht zu viele Anteile der Firma weggeben muss. Sonst kommt ein Investor und sagt, er gibt mir Geld, aber er will 98 Prozent der Firma. Das sieht man bei der Höhle des Löwen immer sehr schön, weil da steht, geht es immer darum, wie groß ist die Idee und wie viel ist sie im Augenblick wert und wie viel Prozent der Firma ist, ist jetzt das Kapital wert, also wie viel ist die Idee wert und wie viel ist die 100, sind die 100 Millionen dagegen zu werten. Sind 100 Millionen jetzt 10 Prozent der Firma, 20, 50 oder sowas. Und äh, das heißt, man, wenn man von seiner Idee überzeugt wird, versucht man das Kapital so spät wie möglich zu bekommen, weil, man dann, äh, weil die Idee dann relativ wertvoller ist gegen die 100 Millionen, die man haben möchte. Das ist, das ist so eine Art Spiel. In diesem Spiel ist dann, ist dann auch zu sehen der Dotcom-Crash von 2003 da ist plötzlich das Vertrauen aus dem Markt so rausgenommen, als einer ans Ventil abgelassen, weil irgendwas kaputt gegangen ist und dann sind alle nahe, die haben alle darauf gehofft, dass sie sich jetzt refinanzieren können für die nächste Verlustphase und dann ist praktisch äh, der Markt ja zusammengebrochen und dann haben die Leute gesagt, wir geben jetzt nicht mehr 100 Millionen für 10 Prozent, sondern für alles oder sowas und dann will eigentlich gar keiner mehr Geld geben und dann sind sie alle pleite gegangen. Das ist, das ist der Nachteil. Und wenn, wenn man sicher sein will, verdient man aber nicht so viel Geld, dann äh, nimmt man sehr viel Geld ein und gibt sehr viel von seiner Firma davon ab. Das mögen die meisten Leute nicht so. Und das ist so eine Art Spiel, das kann so Massenpanik dann auslösen wenn, und, und einen Crash auslösen. Muss man gucken.